Hallo, Markus und Kevin, ihr seid hier bei... ...Spielen Programmieren. Wenn der Besitzer immer in die Nähe der Spiele kommt, gehen sie auch einmal nicht. Könnt ihr ein bisschen was erzählen, was, Mann, was Mann, ihr Mann, hier Mann, so macht die ganze genau. Zeit? Also, es ist gut für Leute, die gerne andere Leute verarschen, weil... wenn man was geht das extrem gut. Nehmt einfach die Mauskuhl weg, ja? Gleich am ersten Tag besten und hinten rein in den Kragen, das funktioniert immer. Oder in die Hosen darüber also, darüber regt das sich auch auf. Du könntest das bei Markus vorführen. Achso, nein, das mache ich nicht, weil wir sind ja sehr sozial, ja. Die anderen. Hallo. Ich <lacht> Bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich senden will. Aber <lacht> <So. lacht> die sind so fett. So. Die die werbung Kind, Computer Kind so dumm um. Okay, lassen wir das.